Ich will euch mal zeigen, wie einfach das ist mit dem RC Editor Symbole selbst zu erstellen. Ihr seid in meine Projekte, kennt ihr alle, drückt oben auf eigene Symbole. Dann kommen die Symbole, die schon voreingespeichert sind. Ihr geht auf neues Symbol und könnt jetzt euer Symbol hier entweder als Bild einfügen, was ihr schon habt, könnt auch ein Symbol, was schon eingespeichert ist, abhaus hier einfügen oder ihr könnt ein ganz neues einspeichern. Ich entscheide mich gerade dafür, mache das ein bisschen farbig. Hier unten gehe ich jetzt auf die Strichstärke, mache nicht ganz dünn. So, und jetzt habe ich hier ein schönes Dreieck erstellt. Auf Escape, dann ist es auch wieder frei. Nehme jetzt eine neue Farbe. Und einen dünneren Strich, mache noch ein Dreieck drüber. Zack, Escape. Der Cursor ist wieder frei. So, jetzt nehme ich eine gestrichelte Linie, eine mittlere Strichstärke, mache noch andere Farben dazu und setze hier noch einen Kreis mit rein. Einfach nur mal, um zu zeigen, wie einfach das geht und was ihr für Symbole erstellen könnt. Auf das Textfeld könnt ihr gehen und dann ähm, euren Text reinschreiben, auch die Schriftgröße und Schriftart gleich vorher einstellen. Hier gebe ich jetzt einfach mal den Text Dreieck ein. Ihr könnt auf Enter, dann wird das Ganze größer. Und jetzt klicke ich daneben. Jetzt habt ihr die Schrift ziemlich groß. Einmal mit dem Cursor drauf. Jetzt seht ihr schon, ihr habt hier diese Punkte außen rum. So könnt ihr das Ganze verkleinern. Ihr könnt allerdings auch auf Schriftgröße und euch eine Schriftgröße eurer Wahl holen, verschieben. Und schon habt ihr die Schrift mitten im Symbol. So einfach könnt ihr auch die Symbole verändern. Ihr könnt oben auf den Punkt gehen, das Ganze verschieben, größer und kleiner ziehen. Ihr könnt ähm, es drehen und so dann nochmal anordnen, wie ihr gerne mögt. Jetzt gebe ich einen Namen für mein Symbol ein. Ich nenne das Dreiecke mit Kreis. Kategorien nehme ich jetzt. Meine Editor-Symbole, genau, und jetzt speichere ich das Ganze. Hier habt ihr jetzt ein Häkchen in dem grünen Feld, jetzt wisst ihr, es ist gespeichert. Wenn ihr jetzt gucken wollt, wie das aussieht in eurer Symbolbibliothek, geht ihr auf eigene Symbole und schon habt ihr es hier drin. Wollt ihr noch was ändern, dann geht auf Bearbeiten. Und hier könnt ihr jetzt wieder eure Symbole nehmen, verschieben, neu anordnen, Neues hinzufügen. Und ihr könnt auch nochmal auf Eigenschaften, Symbolname und Kategorie editieren und wieder auf Speichern nie vergessen. Und in eurer Symbolbibliothek ist wieder alles eingefügt. Viel Spaß beim Probieren!